Hey und herzlich willkommen zur ersten Folge von Bloodhunt. Wir legen auf dir los und schauen uns gemeinsam an, wie das Game so ist. Man muss halt echt fast, wenn man angriffen wird, runterspringen. Ich will mal dahin, weil da eine Quest ist. Wie siehst du da die Quests? Oh lord, man sieht aber auch, wo andere spawnen, glaube ich. Wie sieht man das? Die roten Punkte? Die roten Punkte, Das werden aber Fülle. Das, das werden aber ist mehr als... Zwei, das sind schon 2-3 Teams für uns. Ja, wenn das... Meinst du, dass das da... 14 Teams oder so gibt? Und das... und jeweils 3 Leute? Ja, sicher gibt es 14 Teams. Es stehen ja immer, 14 Teams. Ja, okay. Jetzt hast du ist ja mega. Du also gehst jetzt richtig ab. Du okay, gehst jetzt es richtig ab. Wir spawnen da jetzt mit mindestens 3 Teams dann. <lacht> Ich jump mit meinen Vandale einfach rein. Du teleportierst rein und er macht einfach Chance. Okay, es geht schon los. Ich komm was sagst du mal sagst nur rein. Ich habe einen Sturm gewählt. Hm. Wenn Ey, X druck. Haltet oh, das immer kurz an oder muss ich das dann weg tun wieder? Das haltet glaube ich kurz an. Leerisch. Da drin schießt schon. Ich brauche halt eigentlich Health und Munition. Ähm, ne, Health und Armor. Das ist eine Armbrust. Aber geht zum Ey, wie schnell in Loba? Aber nix. Ey, wie ich sind bei mir ist Ey, ich wollte gerade... Nein! Was ist die dir ja plädiert, Alter? Das ist, für eine wenn du gekillt hast, wenn du es komplett weggestopft hast. Vorher war? Und jetzt kommt es aufsaugt. Nee, nee. Aber ich lese halt alles. Och ne. Ich wollte ihm einen Jump geben. Das ist irgendwie nicht ausgegangen. Scheiß leben noch. Boah, hm. es hat halt so nett. Ihr müsst zur Disco oder so laufen zum Respawn. Hä, bin da? Nice. Ja. Yeah. Ich versuche ihn wieder aufheben. Den ist dieser. So. Oh weh. Ich habe mir gar nicht so viel verloren. Ich habe einmal wieder aufgeschlagen. So also, wann bist du wieder aufgestanden, weil das Regeneration gelaufen? Okay, der hat mich hochgerufen. Nice, nice, nice, nice. Finish hin, oder? Ich hab was 26 kp gehen, ich. Ich, hab ich meine, wenn du ihn, au wenn du ihn ausdringen kannst, hielst du dich, glaube ich. Aber ich glaub, das... Es geht, geht sich doch nicht aus. aus. Ja. Ich muss weglaufen, glaube ich, ich hab nur 26 kp. Wofür lebst Ne, ich bin Dead. Alex. You? Alex, renn weg und dich. Du kannst mir jetzt nicht mehr helfen. Warmbrust, glaube und, und ja, du. Doch uh, Alex, äh, ich. Alex, rechts von dir ist übrigens ein Respawn-Punkt. Da? Das weiße Kreuzdorf da. Ne, jetzt wieder weiter nach links. Das Ding da. Wie geht das? Ne, klär nochmal rauf. Oder? Ich weiß es nicht. Da müsste irgendwo, wenn es ruhen... Irgendwo müsste ein Revive... Vielleicht unter dir drinnen, das weiß ich nicht. Dann so müsste da auch genau die Rechte weiterlaufen. Ich weiß nicht, ob das Boah. nicht nur aktiv ist, ehrlich gesagt. Oder rein in weiter, ja. Weil die Kreuze in der Zone sind genau... Schauen gleich aus. Ich glaub, dass die umkreisten, was anderes. ist das da? Präzision? Munition. Ja, ich muss zum Umkreisten kriegen. Oh mein Gott, das geht's gar nicht mehr so lang. Da rechts vor die ist Oh mein Gott, ja, geht's dir da so raus? Geht's das so raus da? Wo ist das? Na, ich weiter. Direkt da unten normal. Ja, klar. Das Geh weiter, geh weiter. Kann ich mir schon was geben? Ja, mehr, ist das immer, was ich da aufklaube? Ich bin immer noch verwirrt, dass ich exakt bei dem Questmarker war, dann es war. Ah, ich hab wieder einen Kill bei der glaube ich. Der ist ja gleich weg, da vorne. Ja. Das Jetzt sind wir äh zum nächsten Äußersten. Obwohl, es steht, wir haben keinen Kill, aber ich bin ich bei einem Kill. This. Nice. It, okay. Oh my so god, I'm I'm cool. Cool. The this is that, gell? The toll dude in the golden Kiste you. I am cool. the moment. This is kind of Ja. Ist. Ich muss jetzt mal zu Weisen Indo tun. Ich nehme jetzt mal nix. Alex steht an der Disco. Domi? Ich glaube, der durch. Doch auf? Wahrscheinlich. Da wieder runter. Nice. So kann ich mich machen? Das Und dann. What? Das Doppelarmus. Das ist das. Und jetzt kommen sie beide, oder wie? <lacht> nice. Ja, aber halt ohne Equip, ne? Okay. Ich habe zumindest einen Sniper und einen Doppel-Amboss. <lacht> ich habe Doppel-Amboss hab noch am Boss. Ich habe immer einen Billo-Doppel-Amboss. Aber wir haben noch gute Chance. Schieß. Ja, direkt neben mir oh, irgendwo. Ah, es macht dann. es macht Smoke. Oh, ich bin gerade so weit down, ja. Oh. Ich wusste gewusst, dass er explodiert. Oh mein Gott. Da ist in der Gegner aber auch markiert. Ah es fällt sogar so runter die Waffen. Also ja, Gegner ja. davor markiert. Gerade nicht. Was schlecht ist, weil da drei Leute oben sind. Also, ich hab jetzt wieder, aber da müsste es zu mir kommen. Das ist Präzision, Präzision ist es einfach. Präzision brauchst du halt für Sniper, ne? Ja. Der ist da oben, ich der ist mich gewischt. Oh mein Gott, 13 der B nur. Gib mir 7 Sekunden. Nein, ich bin am Boden, da ist noch ein Team. Ich bin in den 2 Sekunden. Nein! Ich bin von einem ins andere Team gesprungen. Oh ne, ich stirb. Ah, ich stirb in den Rauch dann. Ich muss abbrechen. Es will noch ganz rechts eine 2 oder 1. Ja, na, aber an, an, an den um vorhin gibt. Ich renn schon, ja. Hab sie denn so cool magiert? Nee, ich glaub, bist du immer Käse. Es gibt nur noch 8 Spieler. Hä, warum steht das, wenn wir nur Kills haben gefühlt, haben wir den Kill denn an Run Brother run. Ja moin. Ich brauch Loot. <lacht> da liegt noch ein Max Gewehr. Ja. Der Dogen ist gerade immer weggesprungen. Da ist noch ein MP. Gegner? Ja, ich werde gerade richtig geslugt. Wo ist er Der ist gerade darüber geportet. Die sind über uns am Dach. Ah, das sind die vier. Oh, man kann nicht trinken. Oh, Alles, es kommt rauchen. Ups. Oh, das ist Mini-K, jetzt Scheiße. Ich bin so dead. Ja, ich bin mit zwei von denen im den Tunnel ah, äh, der, oh. der saut sich raus. Denn den Kind könntest du ja nicht. Alter, der ist locker zusammen. Ich wurde auf einen Nachkampf no wechseln, aber ich hab gar keinen mehr gehabt. Ich war da mit zwei Leuten, und sind kein Gang. Ja, er gönnt sie alles wieder, er hat immer alles mit. Vorbereitet muss mich, sein. wir uns Ich noch drei Spieler. Da vorne ja, sind die zwei. Ui. Ja, das hat die Double-Schwelle Ja, da hat zwei schon wieder. <lacht> So, jetzt gewinnen wir da nochmal, okay? Ja. Ja, das war schon richtig nice, so mit Wiederbeleben und so ein bisschen fighten und wieder weiterlaufen. Ich bin Stufe 2, was bringt mir das? Ich bin Du kriegst das. Mit Hotfit, Battle Pass Belohnung. Ja. Hm. Danke fürs Zuschauen, falls die Runde von Bloodhound gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Das Game ist free to play, ihr könnt es auch gerne spielen. Und bis zum nächsten Mal. Servus.